Willkommen zu einer neuen Folge auf unserem SMP. In dieser Folge zeige ich euch unsere Westernstadt und Samo und den wahrscheinlich schäbigsten Salon, den es gibt. Ich habe eine riesige Melonenfarm gebaut mit sehr, sehr vielen Melonen, die sehr, sehr schnell wachsen. Und ich habe viel zu viele Melonen. <lacht> ja, ich bin momentan einfach zu voll, die abzuernten, deswegen sind die einfach. Aber am Anfang wollte ich ja auf diesem Berg hier wohnen und habe mir auch eine kleine Base gebaut. Hier sind auch noch meine ganzen Öfen. Dann habe ich hier ein pinkes Schaf gefunden, das hier angeleint und so ein so Lama. Genau, ich bin noch gerade mit Sam in einem Talk. Und ja, ich bin von hier, von dem Berg, bin ich dann umgezogen in die Westernstadt, weil einfach jeder dort ist. Und hier seht ihr jetzt erstmal mein, mein, der Teil meines Hauses mit einem Doggo und einem Bett. Und hier noch ganz viele Öfen, dann hier mein max Out Enchanter, der mal viel zu viel XP benötigt. Aber deswegen habe ich auch eine ganz gute Rüstung, wo ich gerade dabei bin, überall noch Mending und Unbreaking drauf zu packen. Dann habe ich hier ganz viele Chests mit meinem ganzen Eisen aus meiner Eisenfarm. Und die Währung in diesem Dorf ist Gold. Dann habe ich hier noch einige Totems of Undying von den sehr, sehr vielen Raids, die wir gemacht haben und einige Music Discs. Dann ist hier vorne mein, meine Schmiede, hat immer noch kein Schild oben, fällt mir gerade auf. Aber hier haben wir auch so eine coole Map von unserem Dorf. Dann ist hier das Sheriffhaus. Sheriff ist momentan noch dieser Dude hier, der sehr danach aussieht wie ein Sheriff, den man echt ernst nehmen kann. Dann haben wir hier Meats, was verkauft wird. Dann ist hier nochmal ein anderer Shop. Und in meinem Shop verkaufe ich halt Eisenwaren. Ich habe ja auch eine Eisenfarm. Hier einige Sachen. Natürlich habe ich noch einige Melonen hier und magma Q-Pads. Dann haben wir hier noch die Bank. Dann haben wir hier noch zwei Häuser. Dann ist hier noch ein komisches Haus, das... hässlich ist... Ähm. Gehen wir nicht drüber. Und das hier ist ein Haus, das an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, sobald halt einfach gar nicht ins Stil passt. Ich, welches Haus passt das nicht ins Stil? In Stil? das mit dem Schornstein? Das andere? Ist das da links? Das ist einfach nicht schön. <lacht> Also es, es war halt eigentlich sogar auch von dem Bürgermeister, also Samu, der das Projekt hier auch gestartet hat, da, dass die Bank das letzte Gebäude wird und dann kommt hier nur ein ganz großer Salon hin. Aber die zwei Leute hatten keinen Bock <lacht> und haben einfach hier etwas gebaut. Hier oben oh, ist so ein neues Haus, den ich selber noch gar nicht kenne. Das ist im intro sting shop Möhren und so. Dann ist hier mein Pferd mit Bierrüstung natürlich und Sattel. Und jetzt reite ich zu meiner Eisenfarm. Junge, jetzt, jetzt bitte, bitte, nein! Also auf jeden Fall, hier seht ihr die standard farm Die ist sehr, sehr effektiv. Ich habe eigentlich meinen zweiten Account, der hier unten ist, und Farm. Bei dem muss ich eben mal kurz ausloggen, weil hier zu viele Pferde waren. <lacht> Junge, bitte, du alles mit brennenden Pferden. Junge, mein aber zweiter Account. Junge, ich... ich <lacht> Genau, hier ist in mein zweiter Account. Den Namen hat sich immer noch mein kleiner Bruder ausgedacht, weil da jetzt wieder zehn Leute fragen werden. Und ja, hier seht ihr, die Farm ist sehr, sehr effektiv. Hier ist mein Pferdefreund, also der, der Pferdefreund von meinem Pferd. Der hat auch eine sehr coole Dia-Rüstung an, wie ihr seht. Das sind die, guck, er dreht sich schon im Kreis, wie die Beyblades. Das sind Pferdefreunde. The way, Leute, versuche ich jetzt auch im Vollbildmodus Minecraft aufzunehmen, damit man diese schwarzen Balken nicht mehr untertönt. Was machst du gerade? Und wieso will ich es nicht wissen, was du gerade machst? Das ist nein, ich weiß noch positiv. Du entführst jetzt alle ins Dorf. Ich ertränke Pferde, das ist positiv nein, was? Was? Ich <lacht> ich, ich will ganz kurz sehen, was du machst. Ganz sehr gefährdet. und du hast bei Ray ein weißes, schönes Fohlen verloren und das schwarze. Die beiden haben keinen Bock mehr auf dich. Jetzt folgen wir nur noch drei. Die haben einfach keinen Bock mehr auf dich. Einfach mitten im Weg haben sie einfach aufgehört, dir zu folgen, Wohin gehst du eigentlich? Du gehst kaum in die falsche Richtung. So, echt? Oh ja. Ein paar Tage später ist der Salon dann fertig gebaut. Samu stellt mir den Salon dann vor und zeigt mir, wieso er wahrscheinlich der schäbigste Salon ist, den es gibt. Außerdem hatte er ein alkohol auf den Server gemacht und ein Plugin, mit dem man sich hinsetzen kann. Um es zu erklären. Erstmal, was auch schon schäbig genug ist. <lacht> was ist und mich hier drin das Wasser. <lacht> Man hat kein Wort verstanden. Um unsere Sachen zu brauen, also zum Beispiel Nikila, hol mich hier in unser Wasser. Chillig. Dann, dann komm mit rein. Ich habe das Gefühl, dass ich da keine Glocke hinmachen soll. Wie funktioniert das nicht. Geh einfach! Ey, ich will Glocken! Die Mäuse, schlägt man Leute aus dem Salon raus, ich muss nicht reinschlagen. <lacht> da unser Tresen. Das hier finde ich eigentlich der coolste Bereich hier. Jetzt kommt die übelste Abzocke. Ein normales Zimmer kostet 5. Ich setze mich nur kurz <lacht> auf den. Dresen. Also, ein normales Zimmer, weil es gibt ja auch ein hotel drin. Ein ja. normales Zimmer kostet 5 Gold. Die luxus kostet 10 Gold. Jetzt folgt wir mal. Das hier ist das normale Zimmer. <lacht> Und jetzt kommt die größte Abzug. Die luxus <lacht> Den Gold. Man hat einen Tisch, oder? Und eine höhere Decke. Und ihr habt doch hier total viel Platz eigentlich. Wir wollten, dass man sich runter schauen kann. Und deswegen habt ihr keine gescheiten Zimmer. Nur, dass man da runter schauen kann. Gott, oh, man eine Kiste. Das hier, das hier ist die luxus als Das ist die Decke ist. Oh mein Gott, man kann sich aufs Bett Sitzen, oder lass uns es gemeinsam aufs Bett setzen. Yeah. Ich schwimme <lacht> <lacht> das sieht. Ich, ich denke ich kann das Video jetzt schon auf YouTube nicht mehr hochladen. Ich, ich trinke, trinke mal aber was. <lacht> <lacht> <lacht> auf geht's, <alles> <lacht> <lacht> ja Leute, das, das passiert wenn ihr Alkohol trinkt. Ich finde das Ich, halt ich mache den Screenshot. Bis Teil der Wand. <lacht> Den <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Du sitzt einfach auf dem Pfeil. Oh mein Gott, weil das hier ja irgendwie. das funktioniert ja irgendwie so, dass man so so, so einen Arrow schießt. Ja, du brauchst ja. <lacht> ich sitze einfach draußen. Das sieht... Oh mein Gott, das sieht irgendwie so aus, als müsste es wehtun. Setz dich bitte mal auf. <lacht> oh mein Gott, Junge. Tot durch am Bus, tot durch. Tot durch sitzen. Ihr könntet einfach mehr Zimmer reinmachen. Hier oben kann man einfach so ein Stockwerk noch rein, dann hat man richtig viele gescheit große Zimmer. Aber man kann immer noch geil hier runter gucken. Wohl, cool, das wird sogar ich gehen. Kommt deine Frau nicht zu dir, halt diesen CT. Du kennst doch CEO, oder? Ja, natürlich kenn ich CEO. Bla bla bla, nicht zu dir, bla bla bla bla bla. Zwei Worte. Zwei Worte. Ein Bier. Ein Bier. Kommt keiner zu mir. Zwei Worte. Ein Bier. Immerhin <lacht> in echt würde, würde man auch so nicht Bier blind werden, aber... <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, du bist schwindlig! Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Äh, wir sitzen ineinander hin. Oh mein Gott, guck, guck du auch mal so nach oben. Oh mein Gott, das sieht wirklich falsch aus. <lacht> oh mein Gott. Es sieht einfach komplett weird aus. Dieses Plugin ist zu so geil, das hätte ich jemals gedacht. Lösch mein Leben. <lacht> Lösch mein Leben. <lacht> oh, der Creeper kommt und hilft dir. Hört <lacht> dein Wunsch ging in Erfüllung vor dich doch. Der Creeper dachte sich, oh dem armen Dude, dem helfe ich doch mal.